Röfischlein, Aha, okay, dann. Ich bin Jojic und ich bin anders als du, Goldfresh. Cool, ich rapp dich weg hier. Mit diesem Meyer-Beat von dir. Jo, ich Ja, mach du. Oh jetzt äh, geht's wieder nicht, jetzt mein geiler Flow weg. Ach. War denn so geil? Ja. Na dann mach Freestyle. Jo. George findet sich super cool oder nett. Nein, Mann, er ist einfach billig und fett. Er hat ein Mauspad und zählt A bis Z. Ja man, er sagt sogar, Matt ist Brett, Sauerbrat, Sauerfleisch, Sauerarsch, Teich. Ja genau, das ist alles sein Streich, seine Masche, seine Blamage oder sein Style. Das ist jo Jack, er fühlt sich halt geil. Siehst du die Line, siehst du die Power, siehst die Kraft. Ich bin cool, fresh und du bist ein Spaß. Ich rappe dich weg, ich haue mir ein vom Arsch. Was du nicht sagst, ist the last of us. Oh, yeah, probier mal den Tee, der ist so gut, der ist nicht so out wie deine Texte, dieser Shit, den ich gerade anhöre, dieser Hit, nimmt davon Abschied. Ja, der Abschied, der kommt, der Abschied, der geht, alles, was vergeht. Alles, was hier die Leute anspricht oder dir einfach dich auslacht in deinem Gesicht. Oh mein Gott, ich glaube, du bist nicht mehr ganz dicht. Cool Fresh ist immer noch berufstauglich. Ja, das ist mein Stil, meine Line, mein Flow. Und guck mich an, ich bin the next of Low Blow. Ja, Joe Blow. Joe Jack. Alles, wie alle war. Oh, yeah. Was du hier abziehst, das ist doch wie Kindergarten. Denn das ist ja Kindergarten. Wie du dich aufregst. Wie ein Engel im Schnee, dieser Klee, dieser Glück, das verfliegt bei dir. Wie shit, wenn du nicht aufstehen kannst. Oh. Und du willst mehr Maya, denn du guckst bestimmt im TV Binnen Maya und diese Sendung, an die du dich gerade erinnerst, die guckst du gern an. ich oh. soll für dich mir Maya runterladen, damit du es mehr, mehr, mehr, mehr, mehr hast dann hier. Bist süchtig danach? <lacht> ja, ich falle jedes Mal ins Wort und ich lach. Falls du es nicht wusstest, das ist hier nicht Maya, Biene Maya ist im Kanal TV und die heißt M-A Y-A -Y und nicht M, A, H, J, A. Verstehst du, was ich meine? Das wird anders geschrieben, anders definiert. Und andere Texte sind im Song definiert. Ja, jetzt weißt du wirklich Bescheid. JoJack, du machst eine Aufnahme oder bist du high, breit? Ja, ich rappe hier meinen Style und fühle mich immer noch mit der Zunge draußen geil. Cool, fresh, ja, ruf die Zuschauer draußen. Guck dich an, hier draußen wirst du erfrieren. Joe Jack. du kannst hier noch nicht mal meinen Flows kopieren. Du kannst noch nicht mal auf deine Nase fokussieren. Ja genau da wo die Rotze rauskommt, was steht die Hände, du alte Sau Ein Moment Jod, Jut, ich soll mir die Hände waschen. Facken, Knut, ich bin besser als du, ich bin gut. Du brauchst einen Seifenspender, denn deiner ist nicht gut. Du brauchst Seife, deiner ist ja leer. Deine Seife ist weg. Den Kopf bist du leer. Du brauchst so eine gute Seife wie ich. Die ist grün und die ist so lecker, guck dir das Bild an. Ja, die ist grün und lecker. <lacht> genau, genau, Jetzt ha, ha. weg einfach den Beat, dann siehst du, wie du alter aussiehst. Und es wird später. Mehr Beats. Dieses ist chillig und entspannend. Da kann man sich besser abends konzentrieren. Und wenn du raps, wirst du sowieso verlieren. Cooler Flow, coole Line, ich glaub, du weißt, was ich mein, du weißt, was ich nicht mehr weiß. Ja genau, Jack du gibst auf mich einen Scheiß, Fresh klaut deinen goldenen Preis. Ich rappe hier und mache mich in meinem Kreis unbeliebt, denn du weißt, ich schiebe meine Meinungen nach hinten. Du weißt du fängst an zu stinken. full Rush, Sieg, Joe Jack und mal wieder. Ja, genau, jetzt seht ihr schon wieder. 1, 2, 3. Ich habe gewonnen und Joe Jack ist noch B. Er nimmt sogar noch Rotznasenseife, seife denn er weiß, das riecht besser als seine Scheiße. Immer noch besser als deine Reime, denn ich weiß. Besser als ohne diese Seife. Die dreckigen Hände werden sowieso hier nicht so viel. Anstecken, na gut, du kannst damit andere ja bestimmt anstecken. Ja, ja, diese lange Pause überlegst du so lange, wo bleibt der Text? Dein ganzen zwei Zahler. Hier kommt der Text, Zahlen. den du vielleicht nicht checkst. Denn ich bin cool, fresh und du trinkst Bags. Du fällst mir ins Wort, aber das macht deine Ex auch. Und guck dich nochmal an, du bist er mal als Günther Jauch, ja, dann, deswegen muss Peter Zweiger zu dir kommen. Und sagt, ey komm, ich hol dich aus der Straße raus. Dann sagst du, yeah, endlich gibt's ein Zuhause. Und dann sagt er, ja komm, ich geb dir einen aus. Ihr geht was trinken, ja, und dann fängt die Sache langsam an. Peter Zweiger sucht dir einen Job und du so, oh Mann. Und dann ging's los, die Arbeitssucherei. Und dann, George konntest du sagen, I believe I can fly. Ja, dann hast du dir einen Job einfach so gesucht. Hast dir dann den nächsten Flug zu Airport gebucht. Und dann hast du jetzt in Berlin was gefunden. Was dir schon nicht wundert, du bist jetzt so geschunden Coole Rede Kleiner Sinn Yeah, yeah Gut, cool, ich dann aufgewacht und es war nur ein Traum, denn es ist vorbei Und das war der beste Reim, yeah, Adam Shake, Mann. <lacht> <lacht> und du guckst bestimmt immer noch Spongebob Schwammkorb. So gut du drauf bist, die immer. Yo, krüppel ab und zieh an, was ich mach. Denn du weißt, du willst nur mehr als Krach. Ich rappe hier mein Diamond-Song-Kitel, yeah. Von Rihanna, ist denn Karaoke so schwer? Nein, das ist doch einfach, ich werde Bill Millionär. Und Skyfall von Adele, yeah dann noch High School Musical, you're the music in me. Ja, genau, Joe Jack, du wirst einfach so schnell B. Ja, genau, ich rappe dich jetzt weg. Denn du weißt, du wirst langsam weg. 130 Herzen ne, hast du leider schon. Sorry, aber du wirst einfach so geklont. Ja, genau, mit deinem komischen Kopf. Ja, genau, den tue ich jetzt in deinem Eiskompott. Jetzt weißt du, was du nämlich essen kannst. Nicht nur dich, sondern auch noch dein Schwanz. Übertreibst gerade ziemlich deine Grenzen hinaus, mit deinem Texten. Okay, okay. Nächstes Bild, was du postest, ist das so, ruiniert. dein Kommentar auf diesem Bild auf deine Pinwand in dein Profilbild und yes, yes, yes. Es ist schon so spät und ich war locker, es ist schon so spät. Okay, ich sag nicht die Zeit. Ich sag jetzt nicht die Zeit, denn es ist so spät gerade. Und wir chillen gerade. Stell dir das mal vor, wir sind noch wach. du willst, dass Leute bei dir pennen? Langeweile, oder was? Ja, ist das? hier Was, was, was? Mit Cam? Ja, C-A-M, du hast dich leider nicht verhört und jetzt bist du von dieser Pornografie empört. Du weißt, was ich meine, oder weißt du es nicht, denn du weißt, du überlässt sogar Freunde im Stich. Das war so aufregend, was du mir gerade gesagt hast. Das Gegenteil davon stimmt wohl. Ah ja. Ja, du redest ja nur über dich. Denn die Texte fallen dir so schnell ein. Ich glaube das dir nicht. Ja. Yeah. Du musst auf ein Herz hören. Was du für viele Bilder auf deinem Profilbild hast, ich sehe dich hier in Teamspeak. Guck deine Pin war an. Ja, genau. <lacht> Mann. Du postest jede Minute, jede Sekunde deines Lebens auf Facebook. Du lebst davon. Und du glaubst Freundschaft, lebt den Computer. Und du lebst davon. Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Ja. <lacht> bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Yeah. Das ist einfach nur komische Scheiße, die aus dem Mund kommt. Ich glaube, du hast dich sogar verhört oder gesonnt. Denn was du sagst, das interessiert mich nicht Scheiß. Quiz und so, das finde ich noch nice. Ja, und du kommst jetzt aus England, oh mein Gott. Oh, jeden deutschen Schrott. Fühlt sich gedisst, als wärst du arab Guck dich an und klau deine Mod. Du glaubst meinen Mord. äh Mord. Ja äh, klar. Okay. Dann. Hm. Ha. Schnapp lieber einen Mob und wisch die lieber die, die dein Kompott weg. Du hast nämlich jetzt was verschüttet. Und es ist auf dem Fußboden gelandet. Es ist rot. Dein scheiß Apfelkompott. Oder war es Kirsch? Oh Mann, oh Mann. Ja, Pech, yeah. jetzt ist sie jetzt fort. Nun. Nun. Dein Scheiß kaputt. Yeah. Okay, ich bin kurz AFK. Prüfeschlein, aha, okay, dann. Ich bin Jojek und ich bin anders als du, Goldfresh. Cool, ich rapp dich weg hier. Mit diesem Maya-Beat von dir.